Oh, Verzeihung. Herr de Vries, wenn Sie mögen, dann bitte für maximal fünf Minuten. Ja, meine Damen und Herren, wenn die überwiegende Zahl der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in den Erstversorgungseinrichtungen unauffällig lebt und die Integration dieser schutzbedürftigen Jugendlichen gut gelingt, Gibt es aber auch, wie Sie wissen, eine kleine Gruppe von minderjährigen Flüchtlingen mit enormer krimineller Energie, die die Stadt seit Monaten in Atem halten. Allein im Dezember ist im Lagebericht der Polizei, gibt es lediglich drei Tage, an denen keine schweren Straftaten von minderjährigen Flüchtlingen aufgezählt sind. Und eindrücklich wird das Problem auch, wenn man sich die Zahl der Polizeieinsätze nur mal in der Feuerwerkstraße anguckt. Die Zahl hat sich seit 2011 sage und schreibe ver- 14-fach von 21 Einsätzen auf 377 im letzten Jahr. Und mit unserem Antrag heute sagen wir, dass der Senat nicht länger zusehen darf, dass hier diese kleine Gruppe von Intensivtätern, Anwohnern der Feuerbergstraße oder auch in der Haldesdorfer Straße in Bramfeld dauerhaft mit Straftaten terrorisiert, Polizeibeamten, die sie tagtäglich aufgreifen, auf der Nase herumtanzt und ja auch noch, das muss man ja auch sagen, übergriffig Wert gegen die pädagogischen Fachkräfte im KJND und vor allen Dingen auch gegen andere minderjährige Flüchtlinge. Damit muss endlich Schluss sein und das wollten wir heute mit unserem Antrag auch zum Ausdruck bringen. Und wenn Polizeibeamte die diese Jugendlichen zum Teil tagtäglich aufgreifen. Wir sprechen von Straftätern, 40, 50 Straftaten. Die werden in Gewahrsam genommen, sie werden dem KJND übergeben und zum Teil in derselben Nacht wieder aufgegriffen. Wenn dann Polizeibeamte im Umfeld der Feuerbergstraße schon Bürgern raten, nicht mehr zu Fuß einkaufen zu gehen, oder nach dem vierten Einbruch ins Wohnmobil raten, noch das Wohnmobil besser zu verkaufen, meine Damen und Herren, dann ist die rote Linie längst überschritten. Solche Zustände können wir in Hamburg nicht mehr hinnehmen. Und was hat der Senat gemacht? Er ist monatelang abgetaucht. Bürger, Mitarbeiter des KJND und die Polizeibeamten wurden im Stich und alleine gelassen. Die Probleme wurden verharmlost. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit einem solchen Problem, meine Damen und Herren. Und was haben wir? Seit anderthalb Jahren haben wir keine geschlossene Unterbringung in Hamburg, die angekündigt wurde durch den Senator. Noch nicht einmal eine Fläche ist bis heute gefunden worden. Und aus dem Grund stellt auch das Familiengericht inzwischen keine Anträge mehr auf geschlossene Unterbringung, weil sie wissen, die gibt es in Hamburg nicht. Auch ein fahrlässiger Umgang mit diesem Problem, meine Damen und Herren. Und eigentlich hätte ich jetzt die Debatte laufen lassen heute Abend angesichts der vorgerückten Stunde. Aber dann ist ja nochmal die SPD auf den Plan getreten mit ihrem Zusatzantrag. Und ich habe berichtet, wir sprechen von Intensivstraftätern, wo der Senat selber sagt, dass die pädagogischen Angebote nicht zugänglich sind und in der Regel solche ablehnen. Und was ist jetzt der Vorschlag der SPD heute? Man muss sich die Lösung wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich will Ihnen das vorlesen. Sie wollen attraktive Sportangebote in den Erstversorgungseinrichtungen. Sie wollen mehr Gesundheitsuntersuchung. Und sie wollen, und sie wollen Beschulung dieser jugendlichen Intensivstraftäter. Meine Damen und Herren, was Sie hier heute vorgelegt haben, ist wirklich ein schlechter Witz. Und das ist auch ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen, die diese Straftaten seit Monaten aushalten müssen. Und, und dieser Antrag ist ja offensichtlich aus der Feder der Linken. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Und ich frage mich auch Herr Dressel, Sie als früherer innenpolitischer Sprecher, wie können Sie sich eigentlich hergeben für so einen Antrag, auf dem Sie als Erster draufstehen? Solche Anträge hätten wir von Ihnen vor einigen Jahren noch nicht gesehen. Dann frage ich mich, ob das wirklich Ihr Ernst ist. In Ihrem Petitum, schauen Sie es sich mal an. Keine einzige Silbe zu Straftaten keine einzige Silbe zum Schutz der Bürger. Das, was Sie dort schreiben an Maßnahmen, erinnert stark an die Erlebnispädagogischen Reisen der 90er Jahre. Und wir fragen uns, haben Sie aus dieser Zeit nichts gelernt, Herr Dressel? Applaus Aber ich kann es verstehen, man muss die Flügel alle ruhig halten in der eigenen Partei. Die Linken, Ihren linken Parteiflügel, die Roses und die anderen in Ihrer Partei, die mögen Sie mit dem Antrag die mögen Sie mit dem Antrag vielleicht beglücken, aber den betroffenen Bürgern, von denen Sie auch heute im Abendblatt auch wieder sehr eindrücklich lesen können, denen ist mit solchen, denen ist mit solchen Anträgen wirklich kein Schritt weiter geholfen. Das sollten Sie sich überlegen, wenn Sie solche Anträge stellen. Und damit will ich zum Schluss kommen. Mit diesem Antrag haben Sie nur wirklich eindrucksvoll gezeigt, Sie sind nicht willens und auch nicht in der Lage, für die Sicherheit der Bürger an der Feuerbergstraße und anderen Orten zu sorgen, das ist klar geworden.